Perus Ex-Präsident Toledo hat sich in den USA den Behörden gestellt. Den jahrelangen Rechtsstreit über die Auslieferung in sein Heimatland hatte der 77-Jährige verloren. In Peru ist Toledo, der von 2001 bis 2006 Präsident war, wegen Bestechung angeklagt. Er soll von einem Baukonzern eine zweistellige Millionensumme angenommen haben, als Gegenleistung für die Vergabe öffentlicher Aufträge.